Willkommen Reisende. Dies sind die Portalkoordinaten. Ich werde sie eingeblendet lassen etwas. Wenn ihr hier angekommen seid, befinden sich hier zwei Räume. In dem einen ist das Portal. In dem anderen... Ein Teleporter. Ihr benutzt den zweiten. Seid oben angekommen und habt hier wunderbar eine Atlasstation aus Glas. Einmal von außen. Ich hoffe sie gefällt euch. Ihr Könnt sie gerne besichtigen kommen. Viel Vergnügen. ihr mehr sehen wollt, gerne liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.